Also, wir, also wir, haben den, wir haben den ersten Cache gefunden von äh, Big pack Theory. Ähm, den holen wir jetzt mal eben raus. Und wir müssen ihn noch eintragen. Und genau, wir müssen es noch eintragen. Richtig, genau, das machen wir jetzt auch gleich. Ähm, aber genau, jetzt holen wir erstmal den Cache da raus. Ähm, ja, geocache Tour, äh, Ich glaube, also vom Video her ist es die zweite, die wir jetzt machen. Ähm, ja, wir sind jetzt auf der Suche nach.. Äh, in Big Bang Theory darstellen. Also äh, Howard, Sheldon, Cooper, ähm, Ja, Lennart und, und, und Co. Ähm, und das Wetter ist natürlich irgendwie passend. Äh, die Sonne scheint. Wendet. ich habe jetzt nicht meine Sonnenbrille äh, im Auto liegen lassen. Super. Da liegt sie gut. Da liegt sie trocken. Und äh, wir gucken einfach mal, dass wir jetzt den Weg so ein bisschen finden. Da hinten sind so ein paar, so ein, so ein da. Äh, in Aktion. Da. Ähm, und ja, der Bayerische Himmel, ne? Blau-Weiß. Und äh, wir suchen natürlich immer noch den Cash. <lacht> den werden wir auch gleich finden. Der dürfte nicht mehr weit weg sein. Wir können ihn schon riechen, quasi. So, also wir sind ein bisschen abseits vom Weg. Und, ähm, haben so einen Baumstumpf. Und hatten gedacht, hier ist vielleicht der Cash. Ähm, aber hier ist er nicht. So, jetzt gucken wir da vorne nochmal. vielleicht hier ist. Ja. Ah, hier ist er. Ja, ich hab ihn. Der ist hier. Seht ihr, es da unten da das Orange, ne? Da ist der Cash. Also, für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 Okay, egal. Ja, also ähm, Das war der gerade von, von äh, Das ist Wolowitz war's, ne? Ja, ja die, genau. Mama. die Die Mama von äh, Von ähm, Von Howard. Von ja, danke, genau. Die, die, die Mama von, von Howard. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Mrs. Hofstetter. Das ist die Mutter von Lennart. Da sind wir jetzt. Gerade. Gehen wir jetzt hin. Äh, sehr schön gelegen. Auch der Weg hier ist grundsätzlich sehr schön. Also, das Wetter passt, läuft. Im Cache war jetzt ein Aufkleber drin und das Logbuch halt war relativ voll. Aber wir haben uns trotzdem noch eingetragen. Sehr gut. So, wir haben den nächsten Cache gefunden. Das war ein bisschen kompliziert vielleicht. Also mein Handy-Akku gibt langsam den Geist auf. Und irgendwie war das GPS auch nicht so genau. Deswegen haben wir die ganze Zeit auf der rechten Seite vom Weg gesucht. Also so. Aber eigentlich ist es hier auf der linken Seite und äh, wir haben halt hier so einen markanten, ähm, markanten toten äh, Ast, äh, und Da habe ich gesagt, lass uns doch mal da gucken und dann lag hier, ähm, freundlicherweise oder, oder äh, glücklicherweise, sagen wir mal so glücklicherweise, lagen dann hier diese beiden Steine ähm, übereinander, also die Steine lagen hier übereinander äh, und dementsprechend war dann hier äh, das, kleine, das kleine Röhrchen hier. Und äh, da gucken wir jetzt mal rein. Und äh, holen das mal raus. So. Dann schauen wir mal, was alles hier war. So verlese ich ja die Anklageschrift. <lacht> ähm, Log, äh, Logbuch äh, Mrs. Hofstetter. Genau. So. Und. 28.8. war die Letzten hier, also die, oder nicht hier, äh, 20.9. Luna sucht. Also die Luna war schon wieder hier. Ähm, äh, dementsprechend tragen wir uns hier natürlich auch ein. Ähm, so, ähm, Das hier so das kleine Röhrchen. Äh, und dann rollen wir das Ganze jetzt hier mal wieder ordnungsgemäß äh, auf. Und dann legen wir es hier wieder drunter. Die hier wieder schön mit dazu. So, und man, man erkennt es halt. Also man sieht halt eben, das ist halt... Also, relativ simpel gemacht. Ja, das halt auch Aber man, man sieht es vom Weg halt aus nicht. Das ist das Gute daran. Schwammer haben die gesehen. Da geht's halt ziemlich steil runter, ne? Ähm, ja, wir sind jetzt auf dem Rückweg, wir haben, ähm, also die Cash Tour ist ein bisschen größer grundsätzlich, ähm, und wir haben, ähm, uns drei rausgepickt gehabt und von diesen dreien haben wir zwei gefunden, es ähm, war halt auch ziemlich viele Muggles unterwegs, Ach, das ist ein bisschen doof, hm. naja, äh, wir machen die Tür auf jeden Fall irgendwann nochmal, und, ähm, Schauen wir mal, was die anderen Caches auch noch finden. Also es ist eine sehr schöne Cache-Route. Und die sind auch sehr schön versteckt. Diese eine war ein bisschen zu schnell versteckt, glaube ich. Ähm Aber ja, das Wetter passt natürlich auch. Es ist natürlich echt geiles Wetter, schön ein bisschen im Wald. Ein äh, bisschen rumlaufen. Und ähm, genau. Wenn ihr Fragen habt zum Geocaching, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ähm, lasst gerne ein Like beim Video da. Auch wenn es euch nie gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach unten da und schreibt, was hätte, was hätte besser laufen können. So, ich muss immer dazu sagen. Ich bin ja auch, auch relativ neu, neu beim Geocaching ähm Und wir sind natürlich für jegliche Tipps, Hinweise, Warnhinweise äh, offen ne? Also gerne unten in die Kommentare rein Ihr merkt an, meiner, an meinem Lungenvolumen, dass wir schon ziemlich viel gelaufen sind Weil es war jetzt knapp 3 Stunden Tour oder so und wir sind halt echt fertig Aber es gibt demnächst nochmal äh, Tipps und Tricks zum Geocaching äh, Do's and Don'ts beim Geocaching ähm, ja, all dies und mehr ich freu mich schon so. Das wird echt gut, ja.